Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind in die entscheidende vierte Runde gegangen. Grundlage ist die Empfehlung der Schlichtungskommission. Falls sich die Tarifparteien nicht darauf einigen, können die Gewerkschaften über unbefristete Streiks abstimmen lassen. Der Schlichterspruch sieht vor, dass in mehreren Schritten insgesamt 3000 Euro Inflationsausgleich steuer- und abgabefrei gezahlt werden. Außerdem gibt es von März nächsten Jahres an 5,5 mehr Geld, mindestens aber 340 Euro. Über die Laufzeit von 24 Monaten ergibt das für die meisten Einkommen ein zweistelliges Plus. Die Gewerkschaften fordern mehr vor dem Tagungshotel in Potsdam. 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Für uns trifft die Inflation hart. Wir müssen eben auch unsere Lebenshaltungskosten bezahlen. Alles ist teurer geworden und da brauchen wir einfach eine gerechte Bezahlung für den öffentlichen Dienst. Drinnen treffen sich Gewerkschaften und Vertreter von Bund und Kommunen zum ersten Mal seit der schlichter Spruch auf dem Tisch liegt. Beamtenbund und Verdi zeigten sich vorsichtig optimistisch. Wie bei jedem Kompromiss gibt es Stärke Seiten und Schwache Seiten, die in der Diskussion sind. Aber Insbesondere ist aus meiner Sicht hervorzuheben, dass bei einer Laufzeit von 24 Monaten eine dauerhaft wirksame Steigerung im Rahmen dieser Schlichtungsempfehlung erreicht werden würde. Städte und Kommunen befürchten hohe Kosten. Die Empfehlung sei schon jetzt höher als viele Tarifabschlüsse in anderen Branchen. Es ist eine Größenordnung, die in den letzten Jahrzehnten in dieser Dimension nie aufgerufen worden ist. Wir sprechen über ein Milliardenpaket von 17 Milliarden für die beiden Jahre 23 und 24. Und wir sprechen über lineare Steigerungen von fast 12 Prozent für die kommenden Jahre ab 25. Das ist eine Hausnummer. Für den Bund verhandelt Innenministerin Nancy Faeser. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass es zu einer Lösung kommt. Sollten die Verhandlungen scheitern, könnte es einen flächendeckenden Arbeitskampf geben.